So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TGF Podcast Techcasts Weekly. Wir sind sogar wirklich wieder Weekly. Heute am Start. Ihr dürft. Achso, Guten achso, Tag. Achso, was? Ja, das doch. <lacht> jetzt, <lacht> jetzt wir beide. Vorbereitung. Ja, ist 1A, oh, top, spitzenmäßig. Mega, oh. aber super Sehr geil. Sehr gut, ich weiß nicht. Was? Die Leute hören schon. Robin und Moritz sind am Start. Hallo. Wir haben wieder Sicher. wahnsinnig viel Elan und ich glaube, jetzt kommt das gut. Voll, voll Gefühle. Also ja, alle oh, gefühlt. Oh, ja. ja oh. Das ist einfach mega. Voll auch from the emotion. Ah, oh, ich hätte jetzt voll Lust, soll ich so ein Rice Krispie essen. Ihr, ja, können, können wir eher ja, ja. Abends das, das Kind ist Bett, ins Bett gebracht. Ich esse jetzt mal erstmal ein Rice Crispy. Das, das bringt jeden in Stimmung, oder? G mhm. okay, steht für Gönnung. Wie so ein alter kaputter Bagger kling ich. Ja, ich <lacht> Fühle ich, ich mich auch. Erstmal schön, das knuspert man in der Aufnahme. das mmh, bisschen ASMR machen. Dann das läuft das jedem. Das knuspert ja, auch im Herzen. Ach so. Okay. <lacht> ja, da, geh oh. da raus. Mmh. Ich sag mal so. Erzähl. Ich bin ein kleines bisschen von der Woche. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wir hatten ja ein bisschen mh, bei uns Privatturbulenzen, möchte ich es mal nennen. Weil alles Schlag auf Schlag geht. Und meine Frau sitzt im Homeoffice. Und ich habe ein neues Kooperationsding. Davon wissen die Jungs vielleicht doch gar nichts. Ich weiß aber nichts. Ich glaube schon. Und zwar habe ich vor Jahren mal ein Chor-Video gemacht mit der Firma FlexiSpot. Da über diese aufrollen. Mhm. Der ja. Hoch höhenverstellbare Den habe den hab ich den nutze ich jetzt gerade nicht mehr. Nicht, weil er scheiße ist. Einfach weil mir die Tischplatte nicht taugt und der trägt zu wenig Gewicht. Das ist deswegen wichtig, weil ich halt öfters doch mal ein bisschen sehr schwere PCs wie mein Haupt-PC oder so drauf habe. Da brauchst du keine Höhenverstellung mehr machen, der gibt auf. Und Ja, das da wollt tut aber, glaub, glaube ich, jeder schreibt. Ich nicht, <lacht> Sch hm? Der Tisch daran schuld ist. Nee, naja, der, der, Rechner kann wiegt für Na, der Rechner wiegt ja nur 55 Kilo. Ach, da geht's ja. Ah ja, gut. Ist ja nur das ein bisschen mehr als ein Zementsack. <lacht> ich kann es noch stemmen, der Tisch nicht mehr. Und meine Frau hat ja auch relativ viel auf dem Schreibtisch. Und da habe ich mir gedacht, okay, das neue Sponsoring da nehme ich an. Ich verrate jetzt die Firma noch nicht, weil Video ist in Arbeit. Und dann hat es natürlich geheißen, pass auf, es kommt ein neuer Tisch. Was hättest du denn gern? Und sie so, naja, x schreibtisch wäre okay, gut. Okay, also gleich die XXL-Variante, ne? Wie ich ja, denn klar. das? Wenn du was geschenkt bekommst, dann ein Gescheit. Dann einen um die Ecke der auch also, Ja, okay, super, cool. Ich wusste, wer es aufbauen darf. Und dann habe ich gefragt, naja, du willst jetzt einen richtigen Schreibtisch, du wirst dir die alten, ich, weil ich habe einfach die alten abgewrackten Teile, die im alten Studio war, das der Mogels noch kennt. Und die Teile habe ich halt mitgeschleppt und habe sie halt irgendwie zusammengespackst einfach, dass er einen Schreibtisch hat, weil wir beim Umzug keine Kohle hatten, jetzt ein komplettes Set zu machen und sie hat gemeint, sie braucht eh kein Büro. Wie schnell sich die Farben ändern. <lacht> naja. Warum office des grüßen? Ja, und das war, ja, das war alles dieses Kallax-Zeug. Ne? Kallax-Zeug auf schlechte Küchenplatten. Einfach alles zusammengespackst von innen und außen. Ne? Nicht dann gedacht, dass man es jemals wieder demontiert von meiner Seite. Na, und dann ich, du hast gesagt, bestimmt damals auch gedacht, du ziehst nicht mehr oben. Um. Ja, und dann habe ich, hab <lacht> ich, hab ich, hab ich ganz ehrlich so in die Augen gedacht, wo willst du das Büro haben? Wenn ich den Schreibtisch bauen soll. Oben ist dein kleines Büro, unten ist das Gästezimmer. Entscheide dich jetzt, ich werde es keine zweimal machen. Hm, hat's überlegt. Hm. Der unten wäre schon schön. Ja gut, okay. Wusste ich, ist geklärt unten. Also quasi direkt neben meinen Haupträumlichkeiten hinten das Gästezimmer. Im Erdgeschoss. Ist natürlich leichter, weil ich nichts hochschleppen muss. Ist nur ein bisschen beschissen, weil das halt unsere Rümpelkammer war und von oben bis unten zugestellt. Ist halt ein Gästezimmer, ne? Man hat ja. auch nicht oft Gäste. Ja, mit Bett und allem und so. Und dann dachte ich mir so, cool. Okay, dann habe ich den Deal angenommen. Hab gesagt, okay, machen wir. Schickt mal. Schick mal. Jetzt kam das Ding am Donnerstag an. Natürlich muss man sowas so schnell wie möglich bearbeiten. Aber natürlich hat meine Frau am Montag wieder Homeoffice. Läuft. So. Typischer Keine, Termindruck. Ja, überhaupt nicht. Keine Lagerfläche, kein gar nichts. Freitags noch Livestream, dann irgendwie versuchen, halbwegs zu pennen und gib und, ihm und, und los, geht's. Ne? Ich wollte ja noch, also ich muss noch vergleichen. Ich habe jetzt erstmal sagen wir in Nacht und Nebel, so schnell es geht, einen Raum geleert, ein Badezimmer vollgestellt, den nächsten Raum geleert, ein Badezimmer vollgestellt, nichts konnte mehr betreten werden, Flure vollgestellt, Artenschiff ankassiert und quasi die Räume geswappt. Man muss aber, aber duschen den kannst du noch, ne? Ja, ja, oben ist jetzt mehr <lacht> frei, das untere Bad kann man nicht mehr betreten, aber das muss noch irgendwie ausdivergiert werden, weil jetzt weniger Abstellfläche da ist, mehr oder weniger, obwohl das Gästezimmer oben, wo dieser Tisch, der alte drin war, von den Quadratmetern her 2 Meter auf 3,50 Meter war. Der neue Raum ist halt 4 Meter auf 4,5 Meter. Das ist ein Unterschied. Dezent. Ne? Also, ob du jetzt gehst von, sagen wir mal, 11, 12 Quadratmeter auf 16, 17, ist schon ein großer Unterschied in der Fläche eigentlich. Ja, jetzt habe ich das so notdürftig wie möglich fertig geschrupstert und muss natürlich auch irgendwie ein Vergleichsvideo machen zu dem plexispot der steht jetzt aber in der Garage. Oh, also, ihr merkt schon, einfach mal ein Exkurs, solche, solche Videos produzieren sich nicht so leicht, vor allem wenn es um größere Gerätschaften geht, weil nicht jeder hat einfach eine ebene Fläche oder sowas wie Unbox Therapy. Ich muss jetzt irgendwie aus der Garage, wo die ganzen USB-Platten für das Dach, weil ich das Dach ja noch renovieren muss, irgendwie rüberschaffen ins Studio, genauso wie ich den anderen Tisch irgendwie so trapieren muss, dass ich beide Tische aufs gleiche Bild bekomme und dann außerhalb der Arbeitszeit meiner Frau und dass mein Sohn nicht da ist, das irgendwie drehen. Das wird eine Nacht. Du weißt, dass man so Lagerhallen mieten kann, um scheiße abzuräumen, also. <lacht> Das stimmt das auch in deiner Nähe. <lacht> das dafür bräuchte auch du erstmal mal Transporter. Vier, drin drehen. <lacht> Man bräuchte dann Transporter erstmal und fahren. nein. Aber dann wärst du die ganze Scheiße los. Ja, und wenn du die Scheiße wieder hier brauchst, musst du sie wieder hierher schleppen, irgendwie allein. Ja, gut, das ist so. Das Ding ist, also so kann ich schon mal spoilern, dass das, der, der, der Tisch ist um Weltenklasse besser als der Flexisport-Tisch, ne? Also Welten. Wäre es jetzt kein Ecktisch, wäre auch besser. Die Software ist besser, die Bedienung ist schöner, sieht besser aus, ist massiver und so weiter und so fort. FlexiSpot hat eine Software? Ich wollte gerade fragen, warum hat der Tisch denn eine Software? Naja, weil Höhenverstellbare. Der FlexiSpot zum Beispiel, der hat drei Höheneinstellungen, die du speichern kannst. Also Mikrocontroller hat er. Ja, genau, meiner hat vier, ja. Ähm, der jetzige hat fünf plus eine manuelle Bedienung. Und halt so noch normal hoch und runter. Und auch ja. ein Menü, wo du Error Calls und Software und so Blödsinn machen kannst. Ne? Also Mikrocontroller. Ja ganz Kon wichtig, RGBA. Nee, das nicht. Ja gut, ah. aber ganz, ganz ehrlich, so, solange der tut, was er soll, aber solange du einstellen kannst, deine drei, vier Settings speichern kannst. Das stimmt, viel ist aber auch leichter. Man, meiner Meinung nach nicht. Das ist aber auch leichter, wenn du keinen Ecktisch hast, der drei von diesen Standbeinen mit Servo und so weiter hat. Zwei, ne? Easy. Ah, genau, wichtige Frage. Mhm. Hat der mehrere Motoren? Hat er drei ja für, jede, für jedes Bein eins? Okay, das, für ist, jedes Bein. das ist ein riesen Upgrade zum Flexispot. Alle drei einzelsteuerbar und alle drei richtig wuchtig. Jetzt okay. kann man sich vorstellen, das Ding ist massiv, ist ein Eckschreibtisch. Hat zwei Meter auf äh, die andere Seite vielleicht 1,60, 1,70, habe ich jetzt noch im Kopf. Und das wiegt. <lacht> ne? Werden ja. drei Tischplatten mitgeliefert quasi, die dann zusammenarbeiten. Und es wiegt. Und das äh, Interessante ist, das hat ja auch so seine 60, 70 Kilo. Jetzt hat mich der Postbote genatzt. Postbote mag ich sowieso nicht wahrscheinlich. Oh, Alter, der hasst mich. Aber <lacht> DHL und Post, äh, ne, jeden Tag, die sind glücklich. Vor allem, wenn mal wieder was wie ein Samsung-Fernseher oder so kommt. Ja, Kleinigkeiten. Und dann, steht, dann klingelt er bei mir sagt, ich hab da was. Steigt ins Auto und fährt weg. Hat es an der Garage abgestellt. Toll. Jetzt haben die natürlich, diese Genies, das komplette Paket der Stativbeine und alles und die Tischplatte zusammen gemacht. Das heißt, du musst diese 66 Kilo auf einmal bewegen. Die haben oder, sich jetzt auf ein Paket daraus gemacht. Naja, das sind zwei Pakete eigentlich, ne? Aber das war so umwickelt und zusammengeschnüttelt und so weiter, dass es dann halt ein Paket war. Und das willst du halt nicht unbedingt auspacken mitten auf der Straße oder vor der Garage. Nee, das will man nicht. Da also du kannst du ja froh sein, dass der Postbote überhaupt geklingelt hat. Ja, und dann denkst du dir so, oh geil, ja, er hatte keinen Bock, ich habe aber auch keinen Bock. Jetzt muss es irgendwie ins Haus und es ist halt keiner da. <lacht> Ja. Dann beginnt hast wieder du die Du eine gute Sackkarre gehabt. Nee, aber ich habe einen Trick für alle da draußen, wenn ich keine Sackkarre Die hätte sowieso nicht geholfen, weil es geht über Treppen und ungerades äh, Gelände und so weiter. Da hilft dir die Sackkarre nichts, die bleibt einfach hängen. Und die Stufen, das ist räudig. Also, Alex, du hast doch eine Lösung für das Problem. Ja? Du hast doch im Studio äh, deinen Seilzug. Den, ja, den, den, den, den, ja, den, den einfach durchs Fenster rausführen und dann damit ist, kriegst du es zumindest schon mal aufs Grundstück und hast vielleicht du, dein Fenster ein bisschen erweitert. Du warst noch nicht hier, du wirst <lacht> es sehen. Das ist die ganz andere ha <lacht> Seite des Gebäudes. Ja, dann halt einmal ums Gebäude herum, das ist dann nicht so schlimm. Ja, funktioniert. Ja, der, der Trick für euch da draußen, falls ihr sowas jemals habt, als Problem. Ihr schnappt euch ein Handtuch, das ihr nicht mehr braucht für alles Mögliche. Ich zum Beispiel habe ein großes Handtuch, mit dem ich Tische wachse oder sowas, einfach mit Fett. Schön schmierig. Und das nehme ich immer und legst es unter die Teile. Tapes mit Panzertape auf der einen Seite fest, halt oben fest und zieh unten. Damit das Handtuch verreckt, aber du kriegst Sachen relativ schwer, auch relativ leicht ins Haus geschliffen. Ja. Es klingt so aufwendig, wie es ist, aber es ist besser, als es zu tragen. <lacht> Alle denken sich jetzt da draußen: stille. Die Jungs fragen sich noch, warum? warum tut er das? Warum? Ja, warum? warum? Ja, irgendwie muss man es machen. Die Nachbarn würden mir was scheißen, wenn ich solche Sachen habe. Zum Beispiel, wenn jetzt ein 3D-Docker oder sowas, der Q-Max, den ich jetzt auch endlich mal ähm, reviewen sollte. Wenn sowas irgendwie vor der Haustür steht, auf einer Palette, also geschweißt, die Leute machen ex also jeder, der dich kennt, wenn du anrufst, oder die machen alle schon Bogen um dich, die sagen, ah Also -ah. äh, Wenn in der Familie schon verschissen hast und die Freunde aussagen, leck mich, du bist doof. Meinst du jetzt meinst du mit Zucker auf reintragen oder Samstag? Ja, auf alles. Bestes Beispiel, wie Sachen zusammenspielen. Der Cutter mit der Marco war zum ersten Mal da, ne? Ja. Weil man halt äh, so ein bisschen enttäterte, er hat seine Tastatur abgeholt, er ist mal hergekommen, hat sich Files abgeholt, Sneaker net, ne? Und wir haben so ein bisschen unsere ersten Aufnahmen getestet, mal ob wir zusammen was aufnehmen können. Und zufälligerweise war das der Tag, wo der Obi unange unangekündigt von mein Dach die 1,6 tonnen usb-platten geliefert hat Wenn sonst nichts ist. da fängt der tag doch schön mit schleppen an. also klingelt die tür strömender regen ne? keiner sonst da strömender regen die äh, spedition hat die paletten die vier paletten weil sie die halt das waren halt äh, quasi 1,25 meter 25 stücke ne? die haben sie einfach auf die straße gestellt ohne verpackung einfach die usb-platten auf paletten geschnallt. Warte mal, das, das usb holz im regen ja ohne irgendwas ah. zwischen ohne irgendwas zwischen. Sie haben es halt so abgestärkt und geklingt es doch da nehm. und sind nicht, weiter. Nicht mal irgendwie in Plastik wrapped oder so. Auf, Nothing. auf, auf der Palette. Ja, yeah, nicht? Was so. soll passieren? Okay, dann stehen die da, klingeln. Es fängt das Pissen an. Ich schaue Marco an. Ey, Marco, es tut mir jetzt tierisch leid. Und der ist ein halbes Hemd. Ich hoffe, der versteht mich jetzt nicht falsch. Der Markus ist, ist, ist ein bisschen kleiner wie der Moritz und ich. Ich bin ja schon kleiner als der Moritz, aber er ist noch ein bisschen kleiner. Und er hat von der Grundstatur einfach, ne? jetzt nicht so die Übung, solche Sachen zu schleppen. Und ich schaue ihn an, Alter, ich brauche Hilfe. <lacht> ja, ja, mache ich. Ja, kein Thema, kann ich schnell machen. Und er sieht es. Und ihm ahnt noch nicht so, die Feelings, ne. Mit T-Shirt im Regen draußen. Und er ahnt noch nicht so, wie es nach den ersten 20 Platten aussehen würde, weil es ja doch nun mal über 200 sind, die getragen werden müssen und ins Haus geschafft und dann die Treppen hoch. Gibt's da von Bilder? Er hat sich auch gefreut. Er würde es nie wieder tun, aber er hat sich auch gefreut. Er hat gewusst, was er an dem Tag gemacht hat. <lacht> er vier Wochen krank. Ja, also so eine Art. Ich, ich meine, ich tue ungern armen Studenten was an. Das, das, das war jetzt auch nicht so sexy und auch nicht geplant. Ich war dankbar, dass er mir geholfen hat. Frage. Aber, aber was machst du in so einem Moment? Du bist aufgeschmissen, wenn du allein bist, ne? Na okay. klar. Äh, Frage, kam das nächste Video pünktlich? Das nächste Video? Ja, äh, das kam pünktlich. Das war nämlich schon gemacht. Achso, ah, das ah. ist also die Rache gewesen. Ob er am nächsten Tag in die Uni ist, weiß ich nicht. Aber, aber das hat er <lacht> schon gemacht. Es sind so die Kleinigkeiten. Weißt du, der Moritz auch mit seinem... Ey, das ist doch mal ein geiles Thema. Erzähl mal, wie es mit okay. dem Nerdscape-Studio aussieht. Oh, oh, äh, ähm. Oh, oh, ja. Yeah. Weil wer es nicht weiß, doch, der so Moritz gut. hatte da so einen großen Plan mit vielen Leuten. Und nerdscape studio bauen. da kamen immer wieder ganz viele Probleme hinzu. Also heute heut wurden neue Schickdosen gemacht. Alle? nicht ganz alle nötig also alle <lacht> Schokosteckdosen <lacht> ja Schokosteckdosen wurden begonnen noch nicht fertig er 45 das ist immer noch ein Riesenmess darüber Schlitz schon geschlagen ja das ist schon längst durch auch schon verputzt aktuell wow. aktuell hängen Kabel einen halben Meter an jeder Wand aus, das, aus der Wand. Die das Sache, sollte auch haben, nicht. Ja, ja gut. Ja, muss so. Muss so. Später, später gehen wir dann hin, kürzen die, äh, werden auf die Dosen aufgelegt und dann wird es in der Wand versteckt. Wird niemand mhm. mehr sehen. Also ändern können wir daran auch nichts. Wenn das Kabel tot ist, haben wir ein Problem. Dann wird die, wird die Steckdose einfach erstmal nicht mehr benutzt. Weil verputzt, was? verputzt, gestrichen, alles schon, alle schon fertig. Okay. Ähm, naja, wird, wird noch witzig. Wir haben in einem Raum... Ich, ich bin der Meinung, es waren 14 oder 15 Darnports. Ja. Und ich glaube 10 Schokodosen. Ähm, ist nicht gut. Ja, zehn Schokodosen, jeweils 5 pro äh, pro Stromkreis. Wir haben insgesamt drei Stromkreise da drin. Was? Fünf pro Stromkreis? Ja. Okay, okay, ja. okay. Ich, also ich habe es im Studium anders da gemacht, ne? Ja, die Idee war, Jede ähm, Steckdose einzeln, oder? Äh, drei Steckdosen, drei Doppelsteckdosen sind einzeln und vier doppelsteckdosen hier in der ecke hängen an also normalerweise habe ich jeweils vier doppelsteckdosen für eine 16 Ampere sicherung genommen ja, wir, wir erwarten ja nicht dass wir alle benutzen das ja einfach nur mhm. besser haben als brauchen also also zwei äh, Doppelsteckdosen, sache, vier einzelsteckdosen ne? weiter genau die sache ist wir haben halt überall dann steckdosen immer zwei stück und einmal ein doppelter rj 45 mhm. und diese zwei schoko dosen haben immer Beide Stromkreise. Also äh, die linke hat den einen, die rechte hat den anderen. Damit wir halt immer die Möglichkeit haben, beide zu nutzen. Okay. Wenn wir später dann uns überlegen, was weiß ich, der Stromkreis B wird hinter der USV gehangen oder so und wichtige Sachen kommen dann halt dahin. Dann musst du umverkabeln. Ja, aber die Verkabelung dafür steht dann schon. Ja, das schon, aber du musst trotzdem umverkabeln. Ja, aber so so kann man zum einen aufteilen die Last. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir über die 3000, was sind das? 3600 Watt kommen. Ja. Aber okay. äh, so haben wir es zumindest mal getrennt. Okay. Nee, ich habe jetzt hier zum Beispiel mit dem Unterverteiler ich den dicken Querschnitt gelegt von unten. Das heißt, das ich ist könnt, auch eine sehr schöne Angabe, den dicken Querschnitt. <lacht> ja. Ich, ich, ich, ich äh, weiß jetzt nicht, ich habe das Dickste aus dem Baumarkt mitgenommen. Ja. ja. Ich, ich, weiß nee, jetzt. Das ist dicht dick. Das ich ist dicht dick. Ich weiß jetzt nicht, was da drüber gehen. Lass, 40 Amps, 42 Amps? Ja, das haben wir, glaube ich, auch, ja. Fürs Studio, also... Also so zwei, weit, weit über Breaker Limit. Genau, also 42 Amps. Das Haus hat sogar nur 35 Amp. Das ist ja normal. Ne? Also notfalls könnte ich das Haus auch noch abben, aber so viel Saft werde ich erstmal nicht brauchen. Also diese 11.000, 12 12.000 Watt. Werde ich jetzt so gleichzeitig so schnell, nein, warte mal sechs, sechs, sechs, sechs, warte mal, ich kann hier unten am unteren Stromzähler 26.000 ziehen und oben können wir auch nochmal 26.000 ziehen. Also nee die 52.000 Watt äh, werde ich nicht erreichen. Wir haben uns hier mal auf 64 äh, upgradet, weil uns immer die, äh, die Panzersicherung hier oben, die Verplomte geflogen das ist, ist. Das ist weird, das ist durchaus weird, aber für ein Einpersonenstudio, glaube ich, werde ich das ohne Mining nicht erreichen. Ja, nee, ähm, mein, mein Vater hat unten in Küche gehabt und da liefen dann halt, wenn Ofen lief, für ein paar andere Geräte. Ja, gut, ey, das ist natürlich bei Gastro nochmal was anderes. Ja, genau. Ne? genau deswegen, das ist Gastro dann noch mal Also, alle sagen immer, Nerds verbrauchen viel Strom, ne? Fragt mal oh, Gastro. Nein. Ja, gut, ähm, wenn dann hier Pulled Beef, Pulled Pork, Pulled Turkey gemacht wird, dann lief das Ding halt auch mal 18 Stunden durch. Ja, ist ja Logo. Und wenn du währenddessen was anderes gemacht hast, dann hast du schon mal zumindest ein Circuit gesprengt. Ja, du hast nebenbei wahrscheinlich Geschirrspüler. Du musst mal Staubsaugen. Ja, genau. du, brauchst, du brauchst den Durchlauferhitzer, du brauchst den Herd mal. Du brauchst vielleicht einen Fernseher noch nebenbei oder noch eine Fritteuse. Und zu dem Zeitpunkt hing auch noch der Rest des Hauses damit dran. Ja, ist halt nicht so gut. Dann flackert das Licht. Ja, genau. <lacht> <Das Ich hab's lacht> ist, Vorgehen, mit, oder? Mittlerweile ist es getrennt. Zu so, dem Zeitpunkt war es nicht allzu schlimm. Äh, ja, musste du, halt kann, du, du kannst den Leitungen beim Schmelzen zuriechen. Ja, geschmolzen, geschmolzen ist da ist da noch nichts. Da also muss halt, musst halt ne? ja, musste jemand hm. von den Stadtwerken herkommen, um, der das halt machen durfte. Ja, klar, weil sonst geht's nicht. Du musst halt eine fettere Leitung da Nachbar Unser Nachbar ist zwar Elektriker, der, der schließt uns auch Held an und solche Späße, aber äh, an den Zeug von Stadtwerken darf halt nichts machen. Interessant ist, ne? Unser Haus ist ja von 1927. Ja. Und. Das wurde in den 70ern renoviert, bla, und ganz viel Zeug, und es wird mit Öl geheizt. Ne? Das war ja jetzt, ganz haben, jetzt haben wir das unten am Haus so. ein viel zu dickes Kabelanliegen. Viel zu dick überdimensioniert, das Sei von froh. der Straße kommt. Sei froh. Sei froh. Und ich habe so mit dem Elektriker einfach so, ey, ich weiß nicht, das sieht mir zu dick aus für das Haus. Ich habe gesagt, ja, da war bestimmt mal angedacht, alle vier Stockwerke ne, mit Kellerdings äh, mit Stromheizung zu betreiben, wurde dann aber halt doch nicht gemacht. Und ich so, ist mein Glück. Das ist Definitiv dein Glück. Ja, es ist mein Glück. Sei, sei dankbar dafür. Oh ja, das bin ich. Also, also die Leute, die das damals gemacht haben, gut. Die letzten Besitzer nicht, aber die Leute, die das gemacht haben, gut, weil dadurch konnte ich halt einfach unten nochmal einen Hauptsicherungskasten sitzen. Und die Untersicherungskasten sind auch größer dimensioniert und alles safe, ne? Jetzt stelle ich mir immer vor, wie teuer das dann für Leute wird, die das nicht haben oder die einfach dann die du Leitungen halt überlassen. Garten aufhacken. Weiß Kabel ja, um, kaufen. 20.000 für einmal aufmachen, Kabel reinlegen. Uh, ich glaube, so ist leicht Garten ist es gar nicht. Ich glaube, so leicht <lacht> ist es gar nicht. Äh, wie bei uns zum du, du Beispiel. So, dass du überhaupt erst machen darfst, vergehen schon Monate. Bis, der, bis zur Straße vorne, ne? Also ihr müsst es euch so vorstellen von der Hauptstraße. Ihr stellt euch jetzt eine horizontale Straße vor, ne? Von der horizontalen Straße geht in Richtung 8 Uhr nach unten links eine Straße weg ungefähr 10 Meter an dieser Straße, unten sitzt unser Haus. Die Straße, die diagonal geht, ist meine Straße. Das ist die Alex-Straße. Man kann, genau, sich, man kann die, sich die, die, die Straße ich, in Kulmbach ja mal anschauen. Die gehört mir, die ist bezahlt, ne? die gehört mir. Die, die Nachbarn wieder? sind am Ende, ja, am Ende der Straße sind die Nachbarn, die haben Fahrtrecht, leider. Sehr gut, das heißt, du musst auch noch Winterdienst machen, jawohl. Äh, ja, ich muss auch noch Winterdienst machen. Aber die ganze Straße gehört mir. Das Problem daran ist, das ist eine Privatstraße. Das heißt, wenn du da jemals irgendetwas aufreißen musst, bist du mit, mit Teer, mit äh, Gehsteigsteinen und alles drum und dran. Halt ja, so richtig ja klar, Straße, dann hast Straße. Ja, hast du da eine Regelung, an die du dich halten musst? Das muss zum Gesamtbild passen. Das muss diese Voraussetzung erfüllen. Genau, aber halt gleichzeitig mit 30% Gefälle. Hm. Na, ja, viel Spaß. Das könnte ja auch einfach sein. Ja, könnte auch einfach sein. Also da aufzureißen würde ich eher nicht empfehlen, egal was jemals kommt. Also wenn es nicht sein muss, würde ich das nie machen, egal ob Strom, Scheiße, Gas, Wasser oder Elektro oder Internet. Alles, was da aufgerissen werden muss und ich muss es bezahlen, nope. nächste ja, die frage ist nicht ja auch, erwähnt. kann man das überhaupt dann bezahlen? Ne? Ja, mit einem Kredit schon. Ja, du ist ja kein Kredit für eine Straße auf, so das macht ja keiner. Wenn du jetzt sagst, wenn die jetzt sagen, pass auf, in dieser Straße ist ein Rohrbruch, der jetzt zum Beispiel die Nachbarn auch betrifft und es ist auf Privatgrundstück. Wie willst du es sonst machen, wenn du jetzt kein wasser mehr hättest? Äh, also wenn du eine Versicherung hast, ja schon, ne? Hm. die das mitnimmt, aber wenn es jetzt der Schaden ist, den die Versicherung nicht deckt, bist du verloren. Ich denke mal, die meisten Privaten werden sowas nicht unbedingt decken, wenn es nicht vorher... Das ist die Frage, ne? Also ob es jetzt noch zum Hausart gehört oder zur Hof- und Grundstücksversicherung, das ist halt auch... Ja, genau. Da wird es dann spannend, so Zeug. Also das denkt man sich, bevor man so richtiger Hausbesitzer ist, denkt man jetzt, da jetzt halt nicht so hundertprozentig drüber nach, ne? Ja, oder du kaufst einfach ein Haus, was keine Straße hat. Oder du kaufst ein Haus, was keine Straße <lacht> hat. Wie viele Leute machen das schon? Ja, wir haben ein Haus ohne Straße. Da, wir du auch. bist nicht an die wir Straße angekommen. Wir haben genau 10 Meter Gehweg, dann ist vorbei. Ah, die stimmt nicht. Uns gehören hier, ich glaube, zwei Quadratmeter auf der Straße. Zwei Quadratmeter Warum? auf der Straße? Das ist aber nicht so viel, ne? Wofür? Beziehungsweise, nee, stimmt nicht, vier Quadratmeter, ja? Weil die Straßengrenzen damals so gezogen wurden, ne? Die Grundstücksgrenzen und die Straße Nee, wurde nee, nee Apropos die, nee, die zum Grundstück gehören, nicht zur Straße, zum Grundstück. Also. Aber die ja. als Straße genutzt wird. Dazu Noch möchte ich wieder? ganz kurz eine kleine ja. Geschichte erzählen. Ja. ich kann dir mal ein Bild zeigen. Ist sehr wird. Ja, was ist los? Zeig mir. Bei uns haben sie ja die Straße neu gemacht vor ein paar Wochen. Vielleicht ja. ist das schon ein, zwei Monate. Und dann kam der Vermesser vorbei. Und äh, wir haben noch mehrere Querstraßen, die natürlich unsere Straße kreuzen. Wir sind ja mitten in der Stadt. Vor dem hat immer jeder Angst, ist der Vermesser nicht der Verschiede, was? Nein. Ja, egal. Und ähm, dann hat der Vermesser, in er hat ja dann auch Unterlagen von der Stadt, ne, Grundbucheinträge, bla der hat ja alles menschenerdenkliche, was gar nicht mehr braucht. Ja. Und guckt er guckt ja so das eine Eckhaus an. Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Wohnzimmer laut diesem Stadtplan mitten auf der Straße ist? Dass eigentlich jeder durch Ihr Wohnzimmer laufen müsste? Die Hausbewohner gucken ihn an. Alter, wir sind fünf Meter von der Straße entfernt. Was willst du von uns? Ja, nee, das wurde damals so eingemessen. Eigentlich müssten wir Ihr Haus jetzt abreißen. Äh, was? Äh, äh, äh. Hat er dann mal eben korrigiert. The fuck? War aber schon ein bisschen seltsam. Das ja. Das ist ja auch so Stadt. Habt ihr irgendwie zu viel Alkohol getrunken damals? Das Haus stand irgendwie auch schon 60 Jahre da. Könnten ja, Sie auch hingehen. Das Wohnzimmer sagen? war halt auf der Straße. Ja, jetzt muss so. abgerissen werden. Geht nicht, ne? Ja, so nach dem Motto, ja, der Bagger steht da. Ne? Wir fangen dann morgen an. Nee, hey, du, sowas ähnliches hatten wir mit einer Hütte, die wir uns vor dem Haus angeschaut haben. Wir haben uns so die Hütte angeschaut, ne? Cool, cool. Mhm. Mit äh, kleinem Winterhaus und, und Carport und allem drin und drum und drum, ne? Ja. Wir ja, wollten es dann doch nicht, weil es wegen viel Marode mit Asbestor. Ah, nee, das will man noch nicht. Und die Entsorgung zu teuer und überhaupt halt ganze Dech, das ganze Dach Asbestdach gedeckt ne sehr gut ja ähm, und da haben wir es nicht genommen und ein paar Monate später nachdem wir das Haus hier schon gekauft hatten sind wir dran vorbeigefahren und halt Carport weggerissen ähm, äh, äh, Sommerhaus unten Garten Winterhaus äh, weggerissen äh, ganzer Garten und Einfahrt platt gemacht haben sie es angezündet Nee, und dann habe ich halt mal so gefragt und habe Bekannter, der nenne, ja, das war alles nicht im Grundbuch eingetragen. Oh ja. Keine, kein Bauer, also die haben das halt so gebaut und haben keine Genehmigung gehabt. Ja, aber also, das darf ich nicht machen. Also wurde vor Verkauf befohlen. Das waren halt dann die Enkel, die es verkauft haben, ne? Ja, ihr müsst, bevor ihr es verkauft, alles auf eure Kosten abreißen. Das Problem ist ja jetzt auch, ne, wenn du jetzt einen Anbau auf deinem Haus, äh, auf deinem Grundstück baust. Und der Anbau ist dann an der Grundstücksgrenze und du hast eine schriftliche Genehmigung von deinem Nachbarn, dass du das machen darfst, weil du könntest ja dann, keine Ahnung, in seiner Küche gucken oder was. Dann ist gut. Dann beim Staubsaugen erwischen, was auch immer, ist ja auch egal. Und dann zieht da ein neuer Nachbar ein und der unterschreibt das nicht. Dann kann er dich zwingen, dir deine scheiß Gartenlaube wieder abzureißen. Ja, Obwohl was. sie ja eigentlich von der Stadt genehmigt ist, von dem ehemaligen Nachbarn genehmigt ist, du sie schon gebaut hast, bla bla bla bla bla. Nein, ist an seinem Grundstücksgrenze abreißen. Da gibt es ein cool, ja, einen coolen Fall, da das Gleiche, wo man hat jemand mit Solaranlagen gehabt, ne? der hat äh, dünne Grundstückstreifen und so weiter, alles mit Solar zugepflastert, alles was ging. Und es ist ja eigentlich gut, ne? wegen Strom und, und, und ja, ne. aber es, es hat halt sehr viele Nachbarn gestört, weil es auch zwischen Grundstücken läuft und auf Erdhöhe ist und so weiter. Und dann wollten die ihn zwingen, das abzureißen, auch die Stadt, ne? Erst hat er gesagt, na nee, was wollten ihr? Alle wollen, das erneuerbare Energien und grüne Wände, ne? Was wollten ihr von mir? Nee, die haben sich geschürt, es muss weg. Gut, dann hat er gesagt, beim nächsten Termin, na mir gehört das Haus aber nicht mehr. Wie, die gehört das Haus nicht mehr? Nö, das gehört meiner Mutter. Er hat es seiner Mutter überschrieben. Da müssen natürlich alle Anträge und so weiter neu gemacht werden, ne? Weil er ja nicht mehr rechtskräftig dafür verantwortlich ist. Richtig. Mhm. Dann haben die das alles an die Mutter geschickt. Und dann hat die Mutter das Haus seiner Freundin verkauft. <lacht> Alter, <lacht> Alter. <lacht> Demokratie, wie sie einfach gesehen. So, die stadt da natürlich sass. Und es so, wäre, ja, ja, sie gehört nicht zu meiner Mutter, das Haus gehört jetzt nicht mehr meiner Mutter. Und so haben die das Spiel halt immer weiter gespielt. Ne? Ich, ich glaube, spielen bis zu this day, ne? weil alles Anträge müssen neu aufgerollt werden. es dauert dann zwei, drei, vier, vier Jahre, bis dann der nächste Schrieb kommt und bis dahin hat das Haus halt dem nächsten übertragen. Na klar. Aber wenn der gehört das Haus dem Hund oder so dann du den, <lacht> <lacht> einfach ein neues Meerschweinchen gekauft krieg kriegt das dann. Kein Problem. Aber da, also meiner Meinung nach haben da Juristen oder die Stadt ja keine Chance. Die ja, haben ja so nicht. Solange sie den Verkauf nicht irgendwie, irgendwie verbieten können, nicht. Ja, können sie ja nicht. Wie sollen sie den ja, Verkauf klar. des genau, Grundstücks genau. verbieten? Es rechnen, ist alles. Das ist halt schon richtig, ein richtig adaber Trick eigentlich, ne? Er schiebt halt einfach, du, klar, du musst den Leuten vertrauen, ne? Aber es schiebt es halt einfach immer wieder außen rum und macht halt weiter freundlich seinen Solar. Die ja, das Nachbarn Problem drehen halt ist wohl. Ja auch, ne? du musst ja jedes Mal, wenn du das Haus kaufst, wieder zum Notar, Grundbuch eintragen. Ja gut, aber wenn du, bla, bla, bla, bla, bla, bla, du bla, kannst es ist ja, ja auch alles Kosten, die auf dich zu. Ja, aber wenn es jetzt, ist als abreißen. Nur wenn du es jetzt, ja, wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, kein Verkaufspreis oder so, sondern wenn du sagst, hey, ich überschreibe das einfach, das habe gut, dann brauchst du ja nur einmal einen Notar, der es übernimmt, hey, das ist jetzt überschrieben. Ja, deswegen muss er trotzdem einen Grundbuch machen. Ja, machst einen Grundpunkteintrag, machst einen Notareintrag. Gut, was hast du denn da 1000, so äh, 2000 das Euro? Ist wahrscheinlich billiger das liegt als ja immer an deinem Notar, zu dem du gehst. Ja, ja also wird wenn es wahrscheinlich der der billiger sein als Abreißen oder als die Ersparnisse, die er sich dadurch hat. Ja, wahrscheinlich man nimmt der ja genug ein, dass er sagt, hey, das kann er dann alle vier, fünf Jahre immer machen. Genau, ja. so viel ist es nicht. Also ja, also unser System ist da schon echt gut, ne? Dass sie den das armen Mann nicht egal. in Ruhe lassen, verstehe ich auch nicht. Es gibt immer. Wenn so sich einer beschwert, muss die Stadt ja reagieren. Ne? Müssen nicht. Es gibt nämlich so etwas wie äh, ein, äh, es gibt ja Fairnessgesetze, ne? Oder Unverhältnismäßigkeitsgesetze. Unver die kann entscheiden, hey, pass auf, eure Anfrage ist unverhältnismäßig. Oder steht im Widerspruch zum erneuerbare Energiengesetz. Können sie machen. Obliegt dann dem jeweiligen Richter, ne? Aber das ist das nächste Thema. Gerichte, oh ja. Mm -hmm. Gerichte. Das ist ein. Lecker Gerichte. Äh, hm? Dass du wieder Gerichte. ans Essen denkst, ist logisch. <lacht> mm. Irgendwie habe ich jetzt Hunger, wir haben von Gerichten geredet. Mm. Ja, was gibt's denn gleich noch Schönes? Ja. Im, im Reis und Kekse, Mann. Reiskekse. So Re Reis ja, mach Warte mal ein bisschen ASMR, hat man schon nicht mehr. Mhm. <lacht> mm. <lacht> Crunchy mit Nuss. So, ist, auch, ist auch schön, wie jetzt einfach alle schweigen, damit man das so richtig genießen kann. Jetzt muss ich den wahrscheinlich als explicit äh, taggen, den Podcast. Ich habe das Mikrofon noch nicht im Mund. Ich bin nicht am <lacht> Noch nicht? Mm -mm. Ja, dann geht's ja noch. Ich glaube, dafür muss alles man ja noch, das alles aufsehen. alles in Ordnung. Dafür wirst du ja gebannt, ne? auch wenn du das Mikrofon dir ins Ohr stecken wirst. Wirklich? <lacht> ja. Ja. Was wirklich? Ja. Warum? Mikrofone, wie die Schuhe SMB, haben doch so ein fallisches äh, Abbild. Jetzt haben natürlich viele Streamer sowas gemacht wie ASMR-Videos und so weiter, indem sie das Mikrofon ganz in den Mund nehmen oder sich am Ohr reiben und sich ins Ohr stecken und so weiter. Äh, ich doch nicht king schämen, ne? aber ja. Twitch hat dann halt eingegriffen und sagen: so, Ey, das ist doch verunverhältnismäßig. unverhältnismäßig. <lacht> nicht unbedingt. Das nicht unbedingt. Es ist unverhältnismäßig, wenn jemand gebannt wird, weil er aus Versehen Bauarbeiter ausschritt hat. Da ne? stehe ich. Das ist unverhältnismäßig, weil da wird sich, glaube ich, niemand wegen uns <lacht> angesprochen fühlen, aber also, sowas. das arme Schuhe, aber ja. Ja, äh, gut, muss man auch nicht verstehen, die Plattform schaufelt sich gerade ihr eigenes Grab. Na nicht nur diese hast Plattform. Du, hast du es mit Twitter an? Oh, und da ja, haben wir äh übergangen. Da muss man gar nicht drüber reden. Oh Twitter. Oh. <lacht> ich, ich hatte, ja. ich hatte ja. die letzten Tage sehr viel Spaß damit, einfach nur auf der Startseite durchzuschauen. Habt ihr mhm. mitbekommen, Adobe hat den Photoshop-Account, also den, von, den, den offiziellen Adobe-Photoshop-Account mit 33 Millionen Followern, wurde mhm. gesperrt wegen Impersonation. Na, <lacht> <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich nur noch wild, was da Da fragt das. man sich, welcher ja. von den letzten fünf Mitarbeitern hat ihn gesperrt? Ja. Also, ich sag mal so, ne, Twitter ist gerade der wilde Westen. Die Mitarbeiter, die kommen und gehen, die Leute sabotieren Stöcke rein, das ist der Wilde Westen, ja, die pure Wilde Westen. Bald kommt Donald Trump wieder, ja, da, bist, mm. da nee, geht's der, richtig ab. Der, der, gesagt, der will nicht mehr mitmachen. Der Account ist schon entbannt. Ja, das wundert mich jetzt nicht. <lacht> nee. Das ist crazy. Äh, wo wir bei crazy sind, weil ich habe jetzt die Brücke, ich habe mich an was von Twitch erinnert, ne? Pass auf. Ich mich würde gerne interessieren, was ihr von haltet. Vor zwei Wochen, äh, da war eine Twitch-Con, ne? Okay. In, nicht es war, ja. ja, Und vor zwei Wochen ging dann die News rum. Also es war, es gab ja eine Twitch-Con. Oder auf jeden Fall eine, Twitch, eine große Twitch-Party. Ich habe jetzt die News nicht komplett im Kopf. Die wurde aber dann überhaupt nicht beworben. Habe ich gar nicht gehört. Und, und es, Amerika. Und ja, äh, der Veranstalter hat halt zum Beispiel Twitch-Stars. Das eine waren Ex-Pornostars. Hat er halt geladen gehabt zum Tanz und die sollten halt in so ein großes Bällebad springen. Das Bällebad ist aber kein Bällebad, sondern ist mit Schaumstoff geladen. Kennt man ja aus Serien so, ne? So American Gladiator oder sowas. Jetzt haben die das natürlich gemacht. Die eine ist gesprungen, hat sich dabei aber den Rücken gebrochen. Was, denn, was war das denn? Das ist Schaumstoff. Richtig, aber der Schaumstoff, und das ist ganz interessant, der Schaumstoff war halt einfach nur 20 Zentimeter gefüllt und sie ist aus mehr als drei Meter Höhe gesprungen. Okay. Der Veranstalter hatte das aber nicht gesagt. Und am Tag vorher hat sich jemand da den Knöchel gebrochen. Und sie haben es ihr nicht gesagt. Und sie springt da halt rein. Die haben gesagt: Ja, springen mit dem Arsch voraus, bitte, Arschbombe. Hm. Hat sie gemacht und hat sich den Rücken gebrochen. Na. Krankenhaus, not volles ah, Programm, ne? Sehr gut. So, jetzt hat sie gesagt: Ihr raten alle ab, unter anderem Twitch zu klagen. Was? Und alle sagen, sie ist selber schuld soll sie doch nicht so aufführen und äh, als Pornostar und überhaupt. Sie kriegt den vollen Backslash. Der Medien. <lacht> Wo es sagt, ey, Alter, ich wusste das nicht, ich habe mir den Rücken gebrochen, habe nicht mal von Twitch eine gute Besserung oder so bekommen, gar nichts. Und sie haben mich forciert, da reinzuspringen, obwohl sie es wussten, weil sie sich am Tag vorher jemand schon schwer verletzt hat. Und man sagt, trotzdem tu es. Schwierig. Sehr ja, schwierig. gut, aber mit mit was für Argument wird ihr geraten, also warum wird ihr geraten, nicht zu klagen? Naja. Ja, gut, Einzelpersonen, Riesenunternehmen. Naja, die wollen sie halt, äh, das ist ja ganz einfach sehr amerikanisches Klagerecht, ne? Twitch kann sich die Anwälte leisten, die du dir nicht äh, vorstellen Wenn du träumst. Mhm. Also die machen dich fertig. Ja. Dann hast du dir gesagt, sie klag nicht. Du bist ein kleines Licht oder du bist Edenpornos, eh in da interessiert nicht überhaupt. Und die wollen natürlich auch die Propaganda runterfahren. Bei so einem Fall, wenn dann passiert, erzeugt der größere Wellen als eine kleine Randjouus. Mhm. Ne? Negativ-PR ist keine gute PR. Und für Twitch vor allem nicht, ne? Nee, da können die nicht gebrauchen momentan. Mittlerweile nicht mehr. Und, und laufende Gerichtsverfahren sind halt nochmal anders Kaliber. Hat man ja zum Beispiel gesehen am um, ex the Flash darsteller oder, oder, oder. ne? Sobald da Gerichtsverfahren laufen oder irgendwas mit den Cops, wenden sich alle recht, recht schnell von dir weg. Und so ein Unternehmen will natürlich da keine Präsidentsfälle haben. So, ey, ich habe ich hab gefordert, dass ich Leute selbst verletze, obwohl ich gewusst habe, das ist gefährlich. Ja. Kommt für das familienfreundliche Image, glaube ich, nicht ja. so gut. Nee, das ist wir fragen auf, die man nicht beantworten kann. <lacht> mhm. Aber für mich trifft es gut. Ich wollte, deshalb wollte ich euch fragen: Für mich trifft es aber gut ins Bild, was Twitch ist. Es geht da um keinesfalls um irgendwelche Creator. Nicht mehr. Nicht mal um die Safety ja, der Creator. Ich glaube, es seit 2014 nicht mehr. Nee. Also das ist ja echt schon High Pool in der Hinsicht. Einfach nur High Pool. Und die Bann, also sowieso ein Unternehmen von dieser Größe. Dass keine offiziellen guidelines oder richtlinien zu bands und ähnlichem hat finde ich auch schwierig weil die ja trotzdem gott spielen und willkür walten lassen je bekannter du bist desto kürzer deine strafen desto unbekannter du bist egal wenn du bekannt bist und bist kontrovers dass du viel zuschauer ziehst aber halt böse sachen machst wirst du halt immer zum schein mal kurz gebannt also so wie ich das beobachte ist es trotzdem schwierig das ist sehr schwierig, ja. Und mich, ich frage mich, warum sich da in den USA noch keiner wirklich zum Klagelevel erhoben hat. Klar, Disrespect hat, hat angefangen wegen, aber nur wegen dieser Politik, weil es ja keine transparente, man muss es so sehen. Ein Unternehmen muss seine Wirtschaftszahlen offenlegen, ne? Und sein, äh, wirtschaftlich, und sein wirtschaftliches Verhalten. Private nicht. Akquise müssen, müssen sie offenlegen, sie müssen offenlegen, in was investiert wird, in was nicht. Sie müssen, sie müssen ja auch äh, ihre Entscheidungen, zum Beispiel wenn Sie börsendotiert sind, müssen Sie Ihre Entscheidungen, Twitch ist jetzt vielleicht nicht börsendotiert, aber Sie sind ja in hohen Handel und so weiter verstrickt. Und äh, Marktmanipulation soll ja vorgebeugt werden, also müssen Sie Ihre Aktionen auch begründen. Ist, ist Twitch eine eigene Firma oder ist es eine Devise äh, von Amazon? Genau, gehört Amazon. Und Amazon ist börsennotiert, also muss es eigentlich. Ähm, als Tochterfirma und so weiter recht transparent agieren, vor allem was Geldsummen angeht. Jetzt, wenn Twitch-Streamer hohe Geldsummen verdienen, also Ausgaben, ne? Mhm. Muss doch eigentlich transparente Gründe geben. Wenn du gebannt wirst, nicht gebannt hier, da, hinher, dann muss das ja eigentlich trotzdem überall begründet und gelistet werden, allein für die Wirtschaftsprüfer. Ist meine Idee. Naja, prinzipiell arbeitest du damit auch mehr oder weniger gegen deine Investitionen. Horn, weil, wenn du einen, einen großen Einnehmer bannst, dann geht dir Geld flöten. Dann geht dir Umsatz, genau. Und jetzt ist natürlich meine Frage: Wie begründen die diese Willkür eigentlich? Das sieht nicht nach Willkür aus, weil die einfach sagen können: Ja, guck mal, der hat hier gegen die Guidelines verstoßen. Ja, richtig, aber wird, die Strafen. niemals jemand nachfragen. Aber die Strafen, warum jemand, also wie lange jemand wegbleibt, weil er gegen Guidelines verstoßen hat? Die sind nie gleich. Der eine wird auf Lebenszeit gebannt, die Community jammert nach einem Jahr dafür wieder hin. Der andere äh, macht irgendeinen anderen Bullshit, äh, weil er Leute beschimpft, ist einen Tag weg, dafür da ran. Also wie lange und was? Und, und ist null Transparenz ja, da und auch keine gibt, Ansage. Gibt nie offiziellen Strafenkatalog. Deswegen können sie einfach sagen, per, äh, persönliches äh, Ermessen des Moderators. Genau, und das Problem ist, wie, wie rechtfertigt der Moderator das gegenüber einem Wirtschaftsausschuss? Weil es sind ja, ja wirtschaftliche Entscheidungen. Nicht. Müsste er eigentlich doch schon. Siehe zum Beispiel Dr. Disrespect. Millionen, die da an Einnahmen kommen. Gut, man weiß nicht, was im Hintergrund, aber wenn auf diesem Stream gespendet wird und die und Bits und so weiter fliegen, dann macht Twitch da an einem Tag äh, Genug. Hunderttausende ja, an Genug. Dollars. Mhm. An einem Tag, und wenn es dann wegfällt, weil ein Motorrad sagt, ich drücke jetzt den Bankknopf, <lacht> dann ist das eine wirtschaftlich relevante Summe, ne? Ja. Und ein, ein Geschäft, und da wird ja ein Geschäft abgeschlossen oder ein Geschäft beendet, eine Geschäftsbeziehung. Ja. Das braucht ja dann alles bei solchen Summen, Begründungen und so weiter, sonst könnte man ja... Meistens kann man dann sagen, Harassment anhand einer Chatnachricht oder so, oder im Fall, wenn, äh, wenn das unangebracht war, dieser Bann, dann kann man einfach sagen, ja, guck mal, der Mitarbeiter hat Scheiße gebaut, der ist gefeuert, hier, du bist ent äh, entbannt. Das wäre ja. Twitch auch scheißegal. Ja, ja, aber ich verstehe die Wirtschaft ich verstehe nicht, wie sie, wie sie ohne einen Strafenkatalog und so das wirtschaftlich rechtfertigen können, dass es jetzt nicht äh, ge äh, gerichtlich oder polizeilich relevant wird, weil das könnte, böse Zunge, könnte ja irgendwie dann einfach hingehen und sagen, pass auf, ist denn das Geldwäsche? Weil man könnte auch einfach sagen, hey, da das alles Strafenkataloge willkürlich sind, und es gibt ja auch Leute zum Beispiel, es gibt ja auch Wettbüros und so weiter, die wetten drauf, hey, ob, ob XQC heute gebannt wird oder, oder, oder. Sowas was gibt es ja alles. Oh, das ist das aber ist sehr weit hergeholt. Wer wettet denn auf sowas? sehr weit Die, die Amerikaner, die, die Amerikaner, die wetten ja auf alles. Die wetten auch, ob Trump jetzt wieder Präsident wird oder, oder. Das gibt es ja alles in diesen offiziellen Dingern. Das ist einfach nur als Beispiel. Ne? Dann, dann in Vegas oder in Dings, äh, Atlantic City geht ja alles möglich. Ja? ja gut, aber weil ein Dritter dagegen wettet, Kannst du jetzt nicht die Firma, die diese Entscheidung trägt, dafür in Rechenschaft ziehen? Nein, das auf keinen Fall. Für aber was man sagen kann, ist, wenn eine Entscheidung so intransparent und spontan getroffen wird, ne, wenn da jemand irgendjemand das Wort Geldwäsche zum Beispiel in den Raum schmeißt, weil sie damit zum Beispiel sagen, hey, wir haben das abgekartet oder geplant, aus den und den wirtschaftlichen Gründen Schaden zu fügen oder, oder, oder. Räumt es mal aus dem Weg. Ja gut, aber ich denke mal, dass sowas... Erst Relevanz haben wird, wenn auf so eine Wette plötzlich ein paar Millionen gesetzt wurden. Ganz kurz ja. vorher. Bestes Beispiel des McDonalds, ah, egal. Aber das, das wäre jetzt ein langer Ausholer. Erinnert schwierig. ihr euch noch an die McDonalds Monopolis von früher? Ja, sicher. wo ja, das, das, das kennedy die Geschichte? war, ja. Mhm. Na, am da Anfang nicht. Das wer, war wer eine war das, Dude. Wer hat das Simplicissimus Hat ein gutes Video gemacht? Oder wer war das? Kann sein, glaub ja, hat er auch eins gemacht. Ja. Ich, ich verlinke mal das, was ich habe mal ein sehr gutes Video dazu gesehen. Ich verlinke das mal unten in für, alle, für alle, die es nicht wissen da draußen: äh, McDonalds Monopoly war ohne, dass McDonalds davon wusste, bis in die 90er, seit den 80ern, bis in die 90er rein, abgekartetes Spiel. Keiner hat jemals was gewonnen. Ein Typ, der eigentlich die Umschläge verteilt hat, hat sie an seine Strohmänner immer unterverteilt und hat Millionen erwirtschaftet, weil er alle Geldgewinne eingesackt hat. Alle über 1000 Dollar ja, die, oder die was auch immer. Die halt. Alle eingesackt, nie die, einer jemals rausgegangen. Die Hauptgewinne, die wurden von einer, von einem einzelnen Ort aus verteilt. Ja. Weil die nur, die mussten offiziell gedruckt quasi werden. Und die wurden dann halt random an die Filialen verteilt, also sollten random an die Filialen verteilt werden und da dann draufgeklebt werden. Und der Typ, der sie halt mit dem Auto rumgefahren hat, hat sie genutzt. Genau, der hat einfach mitgenommen hat den dann fake. Dinge geben, weil die, die haben sie ja nicht aufgemacht und nachgeschaut. Dürf, dürfen sie ja nicht. Dürfen sie ja nicht, genau. die, Deswegen wussten sie ja nicht, dass das dann keine echten waren. Ja, und dass das halt einfach nur random ja. Eisgutscheine sind. Alle du mir überlegen. Das ist so böse gewesen. Also solche Sachen laufen ja ständig und überall und jederzeit. Deswegen. Ich unterstelle dem Unternehmen Böseres als YouTube. Welchem? Twitch? Das sage ich jetzt nicht, dem, halt dem Unternehmen, weil wenn ich sowas sage, dann nicht, dass wir dann nie wieder auf dieser Plattform arbeiten dürfen, aber ich oh, unterstelle. einen Brief von der Rechtsanwaltkanzlei. Sie haben schlecht über uns geredet, wir zeigen sie an. <lacht> naja, also ich, ich, ich sage, diesem random Unternehmen, das ich mir gerade ausgedacht habe, dem könnte das natürlich, äh, irgendwie macht mir das mehr Angst als der YouTube-Google-Komplex. Weil der transparent ist. Der ist zwar nicht lieb oder nett, aber transparent. Dafür hat, es, dafür hat es viel zu wenig Macht. Na, ich weiß schon, was ich meine, so vom Feeling her. Gut, ja. den Google-Algorithmus kann keiner durchblicken, das heißt immer, es gibt keinen. Es stimmt sogar, dass es keinen gibt, aber das ist eine längere Ausarbeitung, denn einer der, äh, ein, ein YouTuber war dort. Diese, diese Google-Filter und was auch immer, die arbeiten alle wie Cluster. Und die suchen einfach nur äh, anhand von statistischer Auswertung nach Clusterisierung. Und das, was sich wie ein Algorithmus anfühlt, ist im Endeffekt nur die Spitze dieser XOR-Cluster. Ja, gut, aber am Ende des Tages. Ist vergleichbar, ja, aber es ist kein geschriebener, wirklicher Algorithmus. Ja, gut, das ist, das ist klar nicht, aber es ist sich trotzdem, es ist ein sich selbst entwickelnder oder weiterentwickelnder Stück Software des Algorithmus. Artig ähnliche entwickelt. Züge, genau, äh, das komplexe Züge annimmt und die Mitarbeiter verstehen es ja selber nicht mehr. Sie wissen, wenn ich an der einen Schraube drehe, wissen sie, was an der anderen Ende passiert. Am Ende des Tages, nach Definition das das ist es aber dann trotzdem ein Algorithmus. Gedacht, ja, aber aus dem Prinzip können sie sich immer rausreden mit, nee, nee. Ja, es fungiert, es fungiert aber trotzdem wie ein Algorithmus, dass das kein Mitarbeiter geschrieben hat, klar. Ja. Das ist, das ist am Ende ist es irgendein Machine Learning, das halt darauf optimiert ist, äh, Umsätze Ja. <lacht> halt so, ja, das ja? klappt ja ganz gut, ne? was, <lacht> mir, was mir mehr Angst macht, ist, dass sie nicht wissen, wie es funktioniert und wenn sie was ändern, dann immer merken, oh, oh, das war gar nicht geplant. Ja. Das ist gute Try and Error. Am An Anfang, Anfang der Woche, die wir da irgendwas ganz groß gemacht zu haben, weil ich hatte zwei oder drei Tage in Folge den ganzen Tag dieselben Videos auf der Startseite. Hundertprozentig mm. dieselben Videos. Das kann aber auch sein, dass einer der Knotenpunkte nicht aktualisiert hat, ne? Na gut, Wegen Caching-Problem. Naja, das sie erfahren. YouTube hat ja Caching-Pools über der ganzen Welt. Ja, natürlich. Und äh, es ist nicht so, wie ihr da draußen denkt, dass das eine Webseite ist, die dann für jeden einzelnen aktualisiert. Nee, es ist die gleiche Webseite, 100.000 Mal, die halt aus einem Pool an Videos ziehen kann, der weltweit überall redundant gekoppelt ist. Google User-Content. Und, und dann läuft halt für jeden kleinen Radius-Cluster äh, eine Kopie dieser Seite. Die macht das gleich ist aber nicht die gleiche, wie jetzt in Amerika. Das heißt, wenn bei unserem Cluster irgendwas Blödsinn ist, dass Moritz drei Tage lang die gleichen Videos von Drachenlord sieht, dann ist es halt so. Es wird auch niemand anders so gehen, aber halt Moritz. Ist schon das. mal passiert. Ja. Ich will halt wissen, wie es dem Rainer geht. Ja. <lacht> Ehrlich gesagt, nein. Habt ihr mitbekommen? Der hat jetzt, ich glaube, was war das? Eine Netflix-Serie bekommt er jetzt? Ja, die machen alles, ne? Die machen aus, aus jeder Scheiße ja. Scheiße. Ähm, Warum haben wir noch keine Netflix-Serie? Ja, warum Kleine. nicht, weil die Julian Bam eine hat. Ja, und? Deshalb haben wir keine. Das war, war nur Geld für einen deutschen Creator. Besteh, jetzt aufgebraucht, okay. Nee. Dieses Jahr war es halt der Drachenlord. Auch die sparen halt. Ja, dieses Jahr war es der Drachenlord, also es ist schon wieder rum. Hm. Außerdem ja, das, sind wir, das Jahr es, geht ja nur noch. Ach, außerdem, wow, wir, wir passen nicht so ins Bild rein. Ja, aber, aber was soll eine der Gigfix serie ja, was, was, soll, was soll das bringen? Wir, wir, Technikprobleme bei Alex. Keiner von uns ist Mixed Ration, <lacht> keiner, von uns, äh, ist, äh, äh, keiner von uns ist LGOK2PD, keiner von uns ist... LGHDTV Plus, meinst du? Ja, ich, ich sag's mal so, unsere, wir White, äh, Old, Privileged, cis Male interessieren doch niemanden. Wir sind nicht handgrubig genug. sind Out. Das war mit dem Tod von Big Bang Theory schon durch, das Thema. IT-Crowd hat's begründet, Big Bang Theory hat's begraben. Ja. Also wir sind nicht mehr im Interesse der Medien. Das, ich denke mal, das Revival zu, zu, zu nerd nerdigen, gigigen Zeug kommt vielleicht mal wieder in 50, 60 Jahren. So wie sie die 80er dann wieder entdeckt haben. Widerlich. Dann. dann, Naja, oder, oder, oder was sagt ihr? Wird es wieder populär? Unser Lebensstil? Naja. Sprichst du von einer Gattung? Ja, eine seltene, aussterbende Rasse. Ja, spendet jetzt einen Euro. Weiß nicht, technikaffine Leute, ich weiß nicht, ob du sowas als Lebensstil bezeichnen würdest, sowas wird es immer geben. Sowas wird es auch brauchen. Ja, In dem digitalen Zeitalter. Sonst gäbe es keinen MRT-Scanner oder Raketen oder... Ist schon logisch. Auf der anderen Seite... Raketen-MRT. Oh, Raketen-MRT. Der Scan gleich zu dir zu Hause. Ja, der der mit kommt eine, mit, mit daraus auch kein Bossboten, der einfach klingelt und abhaut. Und ab geht's. Ah, der ja. fliegt einmal durch dich durch und hat das komplette Image. Äh, äh, du hast dein komplettes Image. Hör Passt? Das ähm, gut. Ich, ich fand es so interessant, weil es war eine ganze Zeit lang war so dieses nerdige Gehype, dann waren die Gamer, so mit Fortnite und so wurden die Gamer-Kitties groß, ne? Medienzeugs. Jetzt sind es eher die Influencer, die auf die Tippe genommen sind, aber die sind jetzt auch schon wieder aus dem Mainstream draußen, weil es ja jetzt die TikToker sind. Ja gut, sind ja auch Influencer, oder? Ja gut, das ist doch nichts anderes wie mit den ganzen politischen Themen. So, Erst war die Griechenland-Krise, dann war wieder was Aktuelles. Aktuelles Griechenland-Krise ist immer noch, keiner sagt mehr was. Aber erst, ach, die stürzen alle. sich auf die größte Story, die sie finden, und dann wird das ausgeschlachtet. So lange, Fertig. wie geht die Trends, ne? So lange, wie es ja. geht, und dann, dann, dann verschwindet es in der Senkung bist irrelevant. Natürlich, Krise klickt sie am Wissen. Verrückt. Und der Mensch ist halt, ist halt da gibt es übrigens ein schönes RG dazu, falls ihr das wisst, was ein RG ist. Es gibt ja diese Webseries oder, oder oder web Webepisoden von Content-Creatern, die halt echte Serien drehen. Und ich lege euch mal was davon ans Herz. Und zwar, äh, This Place is not happy. Happy Meat Farms. Und es zieht sich viel tiefer, als man gedacht hat. Das ist so ein, so ein kleiner Nischenkanal, ne? Dann Wo du denkst, ach, schreib du, mir das mal, ich verlinke es dann schon uns. Ja, Happy Meat Farms an alle. Ich gebe mal einen kurzen Abriss, einfach nur ein kurzes Ding. Ich spoiler nicht zu so viel. Du denkst so, ist es ist ein ganz normales Unternehmen, dann gibt's Glitch im Video, halt ein bisschen schlecht gemachte Videos, ist völlig in Ordnung, ne? Und denkst, oh, da schlummert halt so eine oberflächliche horror dahinter, mit Alien und sowas. Und danach kickst du auf einmal mit, ey, da gibt's einen Kanal, der macht nur Spongebob-Theorie-Videos. Nur Spongebob-Theorie-Videos, nichts anderes. Aber im Hintergrund läuft eine Story, die damit direkt verknüpft ist mit dem Hauptcharakter dieses Happy Meat Farms-Dings. Dann gibt's einer, ein, Ich habe das mal gesehen. Dann gibt es einen YouTuber, der reviewed nur Horrorfilme. Und der Typ, der die SpongeBob-Videos gemacht hat, hat halt als Gag zwischendrin auch mal ein bisschen Horror-Episoden auf seinem Kanal. Und der Typ, der die Horror-Sachen reviewt, reviewed sein Video super scheiße, aber im Hintergrund und so weiter siehst du wieder Analogien zu dem Happy Meat Farms Zeugs. Und so zieht sich das durch. Das sind ganz viele Content Creator, die nichts miteinander zu tun haben. Das wäre wie wenn jetzt ein Tentakel beim BeautyTuber auftaucht, hier bei, bei DuckyBee. Und auf einmal ist die mitten connected in die Lore von dem Happy Meat Farms Zeug. Und so zieht sich das durch ganz viele Kanäle. Und das finde ich super spannend. Jetzt wissen was Alex in seiner Freizeit das macht. Naja, du musst mir überlegen, wenn sich so viele Leute zusammentun, um versteckt einen Subplot in ihre normalen Tätigkeiten einzubauen, quasi um ein gesammeltes großes Werk zu schaffen. Wo sie alle mit teilnehmen, ist finde ich schon irgendwie geil. Warum oh, machen wir da nicht mit? Vor allem, und sowas fällt dann erst Jahre später auf. Der eine er, hat da er mitgemacht und hat da immer was eingestreut. Und dann hat, ist der Game Theory-Typ draufgekommen. Und dann, die Videos waren ja schon zwei, drei Jahre alt. Und dann auf einmal hat es die Community erst entdeckt. Jo. Das, das ist was ähnliches wie die tiefer gelagerte Lore von ähm, Don't Hug Me, I'm Scared. Kennt ist auch verlinkt. Ihn. Kennt ihr das noch? Ich bin raus. Nee. Okay. Absolut nicht. Ihr zwei habt, ihr, ihr zwei habt einen Auftrag von mir. Und zwar, oh wenn Gott. der Podcast rum ist. noch Hausaufgaben. Ja, der Podcast ist jetzt auch gleich rum. Ja, 9, ist er ja. jeder ja. draußen auch. Ja. Don't Hug Me, I'm Scared. Ist verlinkt in den Show Gibt's mehrere Episoden. Das sollte auf Netflix sogar eine Serie werden. Wurde er ja dann abgesagt damals. Gecancelt. So, Soll jetzt nochmal. Wie noch so viele mal netflix Serie Wurde, ist nie in Produktion gegangen. Ähm, es sind zwei extrem krasse Künstler und soll dann quasi jetzt reloaded werden. Es sieht von außen wie eine Kids-Serie aus und ist das düsteste, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Freude. Wenn du das schon sagst. Ne? Es, es ist der Look Es ist der Look der Sesamstraße mit Blut und Gedämen. Na ja, gut. Das macht Adult Swim ja. regelmäßig. Ach ja, und psychologischer Horror. <lacht> Green is not a creative color. Okay, schaut euch einfach an, wird euch gefallen. Sehr großartig. Danach fühlst du dich ein bisschen widerlich, am besten duschen, dann geht's... <lacht> <lacht> genau, nach okay. jedem Horrorfilm muss ich auch immer duschen, dann geht es mir wieder gut. Ähm, äh, okay, äh, kennt ihr das nicht? Es zu gibt Sachen, tiefgründige Themen, zu tiefgründige Es, Themen. es, es, es gibt Sachen, also ich finde ja Oberfläche Horror oder, oder, oder Hostel, so Oberfläche Horror packt mich überhaupt nicht. Psychologische Grausamkeit, die sich bei dir im Hirn, im Hinterkopf einnistet, deine Laune verändert, dich runterzieht und einfach immer wieder aufploppt, finde ich viel schlimmer. Das sind, die, das sind aber die äh, Filme, an die du dich ein Jahr später noch erinnerst. Oder dein ganzes Leben lang. Ja gut, aber... Äh, da gibt es ein paar Sachen, die mich... Äh, kennt ihr die Theorie der, der, der AI? Wir sind schon über Zeit, Alex. Aber oh, wir sind über Zeit, ich muss <lacht> aufhören. Äh, ich den Hals nicht fallen. Ähm, es gibt diesen einen, diesen einen Physikkanal, der Typ mit dem langen Pferdeschwanz. Den kennt ihr. Blond, langer Pferdeschwanz, hat früher immer auf die Tafel gemalt. Er äh, sagt sein. immer... Willkommen im Lab oder sowas, oder ja. in Facility, the Facility, ne? Ich glaube schon, ja. ja. Der gute ja. Facility Manager. Und <lacht> der hat darüber ein ganz langes Video gemacht, sucht es euch alle mal raus. Sehr krass, das ist die Theorie der AI. Das heißt, es gibt in der Zukunft irgendwann eine riesige, übermächtige AI. Und alle Menschen nimmt sie mit und verschont sie, die ihr wohlgewonnen sind, äh, wohlgesonnen sind. Oh, ich glaube, ich kenne die Theorie doch. Doch, ich kenne sie. Aber da du jetzt von ihr weißt und ihr nicht wohlgesonnen bist, wirst du sterben, weil du sie, hast sie jetzt erdacht und sie wird dann, es ist ganz lang und sie wird dann existieren. Und nur weil du jetzt an sie denkst, wird es wurde du, doch sogar in gewissen Zügen schon verfilmt, jetzt zwar nicht genauso, aber so ähnlich. Ja, Die der das Serie ist, Die 100, da ist das ja auch Thema. Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist das ein sehr, ist wie ein krebsartiger Gedanke, den man nicht gehen darf, weil du sonst wirklich geistig krank wirst, wenn du dieses... Gedankenexperiment zu intensiv durchspielst. aber mal angucken. Ja, okay, so extrem war es jetzt nicht in der Serie, die ich meine, aber. Es ja, sind auch Züge davon. Also, es ja. besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Also, es geht darum, wenn du die AI jetzt baust oder jetzt alles dafür tust, dass sie ins Leben gerufen wird, wird sie dich verschonen. Wenn du es nicht tust, wird sie dich irgendwann umbringen, wenn sie dann doch entstehen wird. Sowas in der Art. Weil sie das weiß. Hm. Strange. Ja, es ist, es ist, wenn man das Gedankenexperiment ganz durchgeht, ist, ist, ist, ist es logischer. Also schaut euch das Video mal zu an, fand ich sehr interessant. Anscheinend haben da einige Leute schon, hat, hat es schon in Suizid getrieben, nur dieses Gedankenexperiment. Das ist das Gefährliche an Gedanken, weshalb es auch Querdenker gibt. Und alu <lacht> Ja. Und, und AfD-Wähler und Veganer. Nein. Was? Jetzt schmeifen wir schon wieder LG Plus. Ja. aber ich würde behaupten, Es wurde jetzt eh schon hier geschnitten. Von Stimmt. Daher, ähm, ich will euch nicht. Des, ich will sind, euch nicht, nicht raus. Ja, okay, wir sind raus. Es war schön. Übrigens, äh, alle veganen Burger bei Burger King sind nicht vegan und ich wünsche euch einen schönen Abend. Schreibt, ja. euch schönen Abend. schreibt uns, worüber uns eine bitte netflix eine neuen gehen würde. Ja, eine netflix serie von uns wäre geil. Mann. Nee, schreibt uns, was das Thema wäre. Schreibt Irgendwas muss explodieren. Hallo, Hute. Ganz Alu -Hute, Alu -Hute, Alu -Hute. Alu -Hute. Eine Gute Idee, mach mal. Ja, gut, dann. dann äh, ja, schaut euch die Dings an. Das war weird. Wir lieben euch. Macht's gut.